Willkommen hier beim Qualifying von Monster. Ja. <lacht> Tolle Ein Kein Bock auf dieses Game. Mehr. Oh ja. Ähm, ja. Wir fahren hier mit Monster, wie gesagt. Wir mussten jetzt nochmal Quali neu starten, weil Lucky irgendwie keine Ahnung. Ich habe auf Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich auch hochladen. Man sieht, ich berühre Vettel nicht, mich einfach so aus dem nächsten Das... Dann habe ich natürlich weggecrashed, weil ich einfach frustriert war und hab <lacht> noch eine große passiert. Die hast du aber zurecht dann bekommen. Ja. Und dann bin ich aus der Lobby gelieft. <lacht> und ich komme hinter einem Ferrari raus. Es ist Raikön. Komm Reikönen, hol dir deine Pull und auch mal den Sieg. Wer mal halt Zeit. Du hast es im letzten Rennen schon versemmelt, nachdem ich mich selbst rausgeschmissen habe und du eigentlich locker eine Einstop hättest fahren können. Wärst du nicht auf deinen Ultras gestartet, hättest du den Sieg vielleicht holen können. Selbst dann hätte er ja eine Einstop fahren können. Der hat locker eine Einstop fahren können, es war ja freie Reifenwahl. Ich meine auch mit Ultras hätte er eine Einstop fahren können. Ja, okay, aber es ist halt langsamer. Toll, mein DRS ist kaputt! Im Ernst? Ja. Das geht? Natürlich geht das! DRS ist weg, Heckflügel ist weg. Oh Gott. Also, Heckflügel ist. Es tut mir leid. Das hatte ich doch in 2017 auch so oft, erinnerst du dich nicht? Ja, doch. Ich hatte es halt noch nie, deswegen. Du hast das, glaube ich, einmal in unserer 2017 Kurve und ich glaube gefühlt 6, 7, 8 Mal, auch im Rennen und Quali. Ja, ich hatte es halt nur im Rennen, wenn ich irgendwo im Nirgendwo war. Ich fahre jetzt einfach eine weitere äh, Outlap, weil meistens fixt ich das nach zwei Minuten. Naja, aber schau mal, du bist eh hier so schnell, also kannst du sogar eine Runde schon mal fahren. ich, ja, ich versuche mal. Ich bin auf jeden Fall eben schnell gefahren, was mich verwundert hat, weil mich auf meiner schnellen Runde halt, wurde ich halt behindert, auch wenn ich natürlich für die erste gerade Windschatten hatte, aber das war halt auch alles. Und die erste schikane nicht gut bekommen oh mein gott ich habe kurz nicht aufgepasst wer beinahe ins gras reingefahren das hat zeit gekostet und ins kies rausgekommen ohne kann man abbrechen Da kommt ein. Da kommt Lerickson. Alter, ich lasse hier so viel Platz und fährst mir dennoch ins Auto. So, wann ist mein DS wieder da? Mein Reifen haben wir jetzt schon 3%, danke. Oh hi, Ocon, sorry. Alter, Ocon, bist du eigentlich behindert? Wieso was er da gemacht? Ich wollte ihn vorbeilassen und... Vorsicht, ich komme auch noch. Sag mir die Seite, wo du hingehst, rechts. Gut, rechts. Feuerparaboliker mich bitte durchlassen. Danke. Super, dass ich natürlich kein Gemisch an hatte jetzt. Du bist zur Zeit hab habe eine Zehntel verloren auf meine Runde davor. Ach. Danke, Chef. Ich weiß, dass mein, mein DS offline ist. Das hast du mir gerade schon mal gesagt. Und genau jetzt dauert es natürlich ewig, bis du es reparieren. habe ich dich als der ersatz ein bisschen. So vorausgesetzt, du kannst mit dran bleiben. Ich krieg ein bisschen Windschatten das ist alles. Aber für eine 22-4 glaube ich reichen. Yes. 22-1. P1. P5. Und das ohne der... Das war aber eine nahezu perfekte Runde von mir. Ich noch eine ja. auf Seite? So. So, jetzt noch eine Seite. So, jetzt nochmal zwei Zehntel Verbesserungen nach der Passage. Also dafür, dass ich keinen DS habe, bin ich zufrieden. Ich habe gar keinen Dafür, kein dass ich in Harz fahre, bin ich sehr zufrieden. Hier aus, der, aus dem Stegreif auf P1 zu fahren, ich auch nicht gedacht, Hamilton, was ist der gefahren? 1,21,5 und ich bin 1,21,5, ich bin nur ein paar tausend schneller als Hamilton. Mhm. Also meine perfekte Runde schon, also besser geht es nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt in die Box gehen und Ja, bin leider ins Kies gekommen, schon wieder. Ja. Ich habe halt gar kein DS, also darum bin ich mit der 221 zufrieden. Das ist recht zufriedenstellend, muss man sagen. Jetzt gibt mir verdammt nochmal der... Oh, mein DS ist da. Soll ich das nochmal fahren? Ich habe 8%. Ja, fahr nochmal. Alles unter 10% geht eigentlich. Außerdem, du musst ja jetzt nicht P1 fahren. Du musst nur einfach weiterkommen. Ja, wenn ich einfach ganz normal fahre, dann sollte auf jeden Fall Verbesserung Etwa drin sein. Jo, anderthalb zehn die Verbesserung allein durch DRS. Und ich habe noch nicht mal die erste Kurve erreicht gehabt. So, leider schlecht rausgekommen. Das ist ärgerlich. Leider verliere ich jetzt die ganze Zeit Zeit wieder. Egal, eine Viertelsekunde Verbesserung im ersten Sektor. Also ne, das Kies will irgendwie nicht. Das Kies will immer wieder zu mir kommen. Zeig ich für ein Setup genommen. Ah gut. Schauen wir auf die Zeiten. Du bist sogar nur 6 Zehntel langsamer als ich. Und du verlierst halt alles im ersten Sektor. Und im letzten. Also beide DRS-Sektoren. Ja, ich habe auch Fehler gemacht. Ja, ich habe. Im zweiten hast du sogar keine Zeit verloren, obwohl du kein DRS hattest. Ich war im Kies. Ich meine bei der schnellen Runde. Ach so. Ja, in der Runde hole ich nichts mehr raus. Wie weit. Boah, dieses scheiß KI, hast du das gesehen? Ne, ich ähm. in der Box, ich kann jetzt mal schauen. Ich wollte gerade in die Box fahren, habe aber auf Start gedrückt und dann ist der aus der boxlinie fast in die Mauer gefahren. <lacht> Was mit deiner Bestzeit? Hm? Was mit deiner Bestzeit? Wieso? Weil ein gewisser Ferrari vor dir steht. Ach scheiß Vettel. Der hat doch nur paar Tausendstel geschafft. So, wie weit ist denn Ocon weg? Ocon ist Pff. ganz knapp hinter dir. Aber schau mal, du musst ja. nur besser als P15 fahren. Und P15 ist meilenweit weg. Ja, aber. Auto ja. zerstört oder freiwillig aufgegeben? Aufgegeben. Gut. Egal, da war noch einiges drin. Ich habe halt. Ich habe jedes Mal. Nur. Also, bis auf in unserem ersten Run eben. Bin ich immer ins Kies gekommen. Immer. Kann mal irgendwelche Überraschungen bei den rausgeflogenen. Ricardo und Verstappen? Ja, so. Also okay, die sind auch auf den herz und Reifen, aber. oft oft <lacht> Vettel, auf den Hert und Reifen schneller als du. Ja. Ich meine, klar, die sind jetzt nicht so viel langsamer, aber auf eine Runde. Aber was mich freut, dass wir beide schneller sind als die Racing Points, das ist schon mal ein gutes oben. Ja, die Racing Points müssen eigentlich stärker sein auf der Strecke. Ja. Weil Deswegen ist es schön, dass wir da vor denen fahren können. Weil du Racing Points einen stärkeren Motor haben als wir. Naja, der Ferrari-Motor ist aber stärker geworden. Also die haben halt ein Chassis, das sehr gut ist. Haben die das im Patch geändert, dass der, also soweit ich ja, weiß, haben die. aus meiner Karriere weiß, ist so, dass immer noch der Mercedes-Motor stärker ist und die Karriere wurde ja auch beeinflusst, soweit ich weiß. Aber nicht die Daten der Karriere, nur die Grundwerte. Er ja, halt die Hauptwerte, halt das vom Auto sozusagen. Ja, aber dann müsste muss mein Ferrari ja jetzt der stärkste Motor sein, weil ich den stärksten Ferrari Motor habe in meiner Karriere. Nee, nee, das wurde die Motorenwerte nicht. Werden nur bei neuen Karrieren. Nur sozusagen die Werte, wie gut Force India oder so ist, wurden geupdatet. Ja, aber auch vom Haas wurde geupdatet. Mhm. darum müsste ja auch eigentlich die Ferrari. Aber nicht werden. die Motorenwerte oder so. Das macht keinen Sinn. Naja alles fertig, wir sind bereit. Ich lasse jetzt erstmal ein paar rausfahren und dann probiere ich was. Fährt auf Medium raus. Ich glaube, man hat nicht mal ein Medium und Qualifying. Oh, danke, Spiel lässt mich in einem Mercedes raus. An self Release. 1 2 3 4 5 6 7. Dann kommen die nächsten aus der Box. Ich würde sagen wir, ich jetzt fahre, komme ich noch vor dem Sauber. Please let me fast vor dem Sauber. Reikön, diese KI beim Überholen in den Outlaps ist so beschissen. Man lässt sie vorbei und die fahren dennoch so nah ran, dass sie einen berühren. Das haben sie echt beschissen gelöst. Wo ich auf der Strecke? Ich hab dich gar nicht gesehen. Auf der Map. Ich bin hin, zwischen Raikön und Botter rauskommen Zwischen den Finnen. Im finnen sandwich Oder ich war, ich habe jetzt Raikön vorbeigelassen. Hinter mir ist Ericsson oder Leclerc auf der Also, Seite. ich bin der nächste Punkt vor dir auf der Strecke. Ah, der, der so weit weg ist. Ja, also der nächste vor dir. Hätte ich sogar etwas früher fahren können. Da war ich, glaube ich, sogar etwas zu spät rausgefahren, weil jetzt habe ich gleich die beiden Ferraris dahinter mir. Also halt Alfa Romeo und Ferrari. Hm. Jetzt habe ich auch mal DS. Sehr schön. ist noch ein sauber auf die strecke gekommen ja leider habe ich die kurve nicht gut bekommen die erste und hier muss man echt mit mehr aufpassen weil man kann es nicht bis zum ende der runde anlassen komplett ja ich weiß auch immer wo ich es runter schalte damit am besten klappt Komme ich noch genau vor Fernando Alonso auf die schnelle Runde, bevor der aus der Box kommt. Hier volles Risiko beim Rausbeschleunigen. Mann, war das eine scheiß Runde von mir. Was? Schnellere Autos kommen näher? Ich bin gerade selber auf einer schnellen Runde. Zum Teufel lasse ich die durch. Leclerc ist auf einer gleich schnellen Runde wie ich. Also warum soll ich denn durchlassen? Jetzt habe ich Windschirm, kommt der noch nicht an Ericsson ran. PC, bis zur Zeit auf okay, die Runde kann ich abbrechen. Oh mein Gott, sorry Ericsson. Was bist du gefahren? Ich bin noch nicht. Ich habe jetzt abgebrochen die Runde. Ich fahr noch eine Runde. Ich bin jetzt 22,9 gefahren. Status Teamkollege? Ich bin noch keine Runde gefahren. Ach ich so. fahre jetzt erst. Fährst also auch auf Soft? Ja. Warum sollte ich es nicht probieren? 1, ,1. Das Jetzt habe ich mir ja schon gedacht, dass du das vorhast. Wieso hast du es gemacht eigentlich? Warum nicht? Ich habe dann bessere Reifen fürs Rennen. Ja. Und nicht mal die Ferraris wagen ist. Ich werde noch eine Runde ransetzen. Hier bin ich ins Kies gekommen. Die Runde kann ich auch abbrechen. Ich habe es echt... Ich habe keine Runde zusammenbekommen. bekommen. Ich habe es ja auch noch keine die Runde. Brems, ich jetzt auch schon Die Bremspunkte sind mein Problem hier. Die sind natürlich deutlich anders. Ich habe einfach keine gute Traktion auf den Soft ja, bisher. Ke kein Grip. Also wenig Grip. Mhm. Man merkt das einfach. Ich kann die Kurven nicht so eng fahren. Ich bremse schon deutlich, bevor man bremsen muss sonst. Und es ist dennoch nix. Jetzt habe ich genau 5.000 aus dem Bereich rausgeholt, dabei habe ich mich da eben schon stark verbremst. So, jetzt kommt das Kari. Das wird wichtig. Nein. Oh Gott, was hast du angestellt? Das Kari. Oh, das ist total schlimm geworden auf einmal. Das ist ärgerlich. Ja. Jetzt Hast du mein mein Fixer mal geteilt, was ich die letzten Mal immer hatte? Mhm. Egal, Frage ist, ob du überhaupt das schaffst. Also, auf den Softs nicht, aber. Also, ich hätte es auf jeden Fall mit einer guten Runde geschafft. Da hätte hätt ich so. Wäre so an die Forst Indias rangekommen. Aber die Forst Indias sind klare Nummer 4. Die sauber und... Okay, wir sind klare Nummer 4. Ja, neben uns halt. Und ich bin nur PC in damit. Mhm. Halbe Zehntel vor Leclerc. Und auch nochmal eine halbe Zehntel vor Hilkenberg. Also da werde ich auf jeden Fall noch mal rausfahren, damit bin ich nicht weiter. So, schauen wir uns mal hier an. Also ja, in dem Rennen ist auf jeden Fall was drin, von daher. Wie viel hätte ich auf Science gebraucht? Er hat 1, 2, 1, 3, 8, 8. Ja, eine 10, 10. Ja, das, das, das. wäre nicht so drin gewesen mit den Softs. Die Softs lassen sie einfach nicht so gut. War. Natürlich habe ich hier und da mal 1, 2 Zehntel liegen gelassen, aber so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte mich halt interessiert, was. Wie viel was Zeit haben wir noch? 6, 46. Es hätte mich halt zumindest interessiert, welche Pace ich gehen kann. Hätten wenn ich mehr als 8 Minuten gehabt, hätte ich noch mal einen Stint auf Softs probiert, aber... Nee. Ja, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich glaube, die verbessern sich nochmal. Ja. Also, ich sag mal so, eine 22-1 wäre schon... Wäre theoretisch möglich gewesen. Ich habe mich halt in, in der ersten Kurve total verbremst immer. Ich habe so viel vom Bremspunkt schon gebremst und es war immer noch zu spät. Äh, ja, zu spät. Aber ich habe da locker zwei 3 Zehntel liegen lassen. Aber, naja. Keine Ahnung, warum das Auto so instabil war, diesmal in Nascari. Naja. Im Rennen ist es immer noch möglichst zu überholen. Von daher. Kein Spaß, aber es ist möglich. Was macht Hamilton hier eigentlich? Tür rein in die Box? Ich meine, weil er erst neben mir gefahren ist. Der war auch hinter dir. So, und andere gehen raus. Ah ne, das ist für Bottas. Oder, oder ist M es Hülkenberg, Hülkenberg der gerade rausfährt? Hülkenberg ist gerade aus der Box gefahren. Okay, dann bin ich sogar fast am überlegen, ob ich nicht abwarte, wie er so fährt. Schauen wir Hülkenberg mal zu. Beziehungsweise ich kann eigentlich schon rausfahren, weil wenn er sich verbessert, muss ich eh zulegen. Du hast halt noch. das, war, das blöde ist, ich kann dich ja noch nicht mal mehr rauskicken aus dem äh, Quali. Mhm. Also jetzt wechseln wir auf jeden Fall auf den Supersoft schon mal. Benzin. Können wir etwas runterstellen? Oder? Ja, der der ist, ist denn noch unter. auf der Strecke. Kann man das irgendwo einsehen? Ne, leider nicht. Das fehlt noch so. Oh, da wurde ein Red Bull rausgelassen, glaube ich. Aber die sind natürlich. Ja, Hilkenberg ist draußen. Wie sieht's mit Leclerc aus? Der ist in der Box. Ocon wurde rausgelassen. Ocon ist sogar schon auf fliegende Runde. So, Hilkenberg. Ocon beendet seine fliegende Runde. Ne, ja, er hat sie Nein, ja, der ist gerade erst rausgekommen. Nee, es ist Paris, Ach so Nico Hülkenberg, schau mal, Leclerc oh, der fährt, fährt raus. Okay, wenn Leclerc jetzt draußen ist, war ich hier auch schon mal. Und da kommt Nico Hülkenberg über die Linie. Jetzt wird zwischen Queen werden. Was kann der Deutsche in Renault-Diensten noch aus seinem Wagen kitzeln? Denken mal, so zwei, drei Zehntel sollte er es schaffen und. Damit würde er jetzt zumindest schon mal auf Platz 9 platzieren. Okay, also oh, außer schade klar, Nico Hülkenberg ist ja eigentlich keiner mehr wirklich gefährlich für mich. Ja, ihr Rückson. Nicht wirklich Hülkenberg hat eine identische Zeit in Sektor 1 gesetzt. Vettel ist ja auf einer schnellen Runde, lasse ich mal durch, wenn er anfährt an mich. Ne, tut er nicht. Oder kam er aus der Box? kam gleich aus der box was kann hülkenberg schaffen er verbessert ah, sich nach sektor 2 wie viel es wäre eine verbesserung die um paar tausend nicht für dich reichen würde aber es ist so wenig das kann er auf jeden fall noch rausholen das sind 20.000 die er jetzt noch im letzten holen müsste so, so Fettel, er kommt ich ich aus durch. der Parabolik heraus auf Start Ziel, und er setzt eine. 22. Eine Komm, Fettel, durch. Okay, ich muss mich auf jeden Fall verbessern. Ja. Charles Leclerc auch auf seiner schnellen Runde. Fernando Lons auf seiner Outlap. Aber der ist eigentlich hoffnungslos hinten dran. Eine Sekunde langsamer so. als das restliche Feld. Darf ich eigentlich vor Alonso starten, weil ich habe eine bessere Zeit als er? Ja, darfst du. Gut. Oh man, mir hätte eine halbe Zehntel gefehlt zu Ericsson. Und die hätte ich locker gekriegt in der Runde, weil ich drei, vier Zehntel Verbesserung hatte. Trotz Fehler. Keine Werte von Charlie Claire. Ich krieg nicht gesagt, wie viel schneller er war. Das ist ein bisschen kacke. Hier habe ich viel liegen gelassen. Hier jetzt sowieso. Goddamn. Ja, aber es solltest, du solltest noch mehr Zeit rausholen können. Ich habe drei Zehntel schon verloren durch gröbere Feder jetzt. Okay. Charlie Claire kommt auf die Parabolika, die Parabolika, auf die Stadt hier gerade. Und das schafft er. Er schafft sich auf Platz 9 zu verbessern. Eine 22,2. Unglaublich, jetzt ist nur noch... Eriksson ist auch, auch auf einer schnellen Runde. Ah ne, er ist auf Und ich Ausweg halt. Fernando Lons ebenfalls, aber der ist so weit weg, der ist keine... Ist voll... Halt als ob! Muss die Runde abbrechen, sie ist ungültig. Ja, Askari ein bisschen zu sehr... Ich hab's gesehen. ...mitgenommen. So, Ericsson geht auf seine schnelle Runde. So. Theoretisch sollte er noch sieben Zehntel finden, wenn er zu seinem Teamkollegen aufschließt. 20.9 von Sebastian Vettel, der gibt Gas in Q2, aber das sollte er erst in Q3 machen, der ist schlauer. Was kann Ericsson in Sektor 1 rausholen? 30.000 Verbesserung, relativ wenig, aber in Sektor 2 kann man die meiste Zeit mit rausholen. Was kann er hier rausholen? Die Lesmus bekommt er sehr, sehr schön. Und Eriksson hat auch meine Zeit. Ah, nee, Alonso hat meine Zeit geknackt. Jetzt darf ich von 15 starten. Ärgerlich. Und nur eine Zehnte Verbesserung von Markus Eriksson. Das ist ein bisschen sehr schwach. Reicht noch nicht mal für Alonso. Nee, da braucht er drei Zehntel. Wie viel brauche ich für Leclerc? Dreizehntel. So, Ericsson kommt jetzt über Stadtziel jeden Moment. Mal gucken, vielleicht kann er loslocken, wenn er einen guten Sektor gezaubert hat. Nein, er oh, verbessert besser ich, ich habe Askari richtig beschissen genommen. Ich verliere gerade von vier Zehntel auf dreizehntel. Alles runter, jetzt sind es noch zwei Zehntel. Jetzt noch mal viel liegen gelassen. Sehr viel liegen gelassen, das ist eine Verschlechterung. Und damit bist ich du hab Alles in der letzten Parabolika weggeschmissen. Ich blöd, Mann. Alter! Es kann einfach nicht wahr sein. So ein bombastisches Q1 und dann werfe ich hier alles weg in Ascarium Parabodica. Mm. Ich fühle mit dir. <lacht> Merkt man. Ja, nee, ich ist, wäre, wäre ist, auf der Pay, auf Pace Niveau von Red Bull gewesen ohne die ganzen Fehler. Das ist so ärgerlich. Naja, einziger Ich hätte sogar nur zwei Zehntel auf Leclerc gebraucht sogar. Ja. Ähm, ärgerlich, aber dafür haben wir, wir haben zumindest noch die Möglichkeit, dass wir eine andere Strategie wählen können und ein Stop ja. Ja, das könnte uns natürlich noch im Rennen helfen. Naja, ärgerlich. Aber lieber P12 statt P10, meiner Meinung nach. Ja. Und ja. Nee, aber wie gesagt, ich in der hätte ich locker knacken können. In Q1 hatte ich ja eine 21.7 gefahren. Also man sieht, mit der Q1-Zeit wäre ich schneller als die Red Bulls gewesen. Mit meiner Q1-Zeit wäre ich auf jeden Fall in, in, in, äh, in Q3 gewesen. Aber... Nee, ich habe sieben Zehntel verloren jetzt in Q2. Ich weiß aber nicht wo. Mm. Egal. Hey, ja, wie es im Rennen ausgeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.